Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier aus der grünen Hölle. Jawohl, es geht weiter. Der und ich weiß immer noch nicht, der was letzten, das da unten links In ist. der letzten Folge sind wir äh, ein paar Steine holen gegangen. Ich glaube, das war auch mehr oder weniger erfolgreich. Ich habe fast 50 Kilo Steine dabei. Und Uhu. die wollte ich jetzt mal ablegen, weil es ist schwer. Ich würde sagen. Die die habe ich auch noch alle hier ist, dabei. Hier ist unser neues Lager. Habe ich gerade gegründet. Wie, wie droppe ich? Einfach so einen Rucksack nehmen und in die Welt platzieren. Wie schwer ist ein Einstein? Ein Kilo. Oh. Nicht, dass die despawnen. Nee. Nicht. Ich behalte mal zwei im Inventar. Ja, ja ich behalte auch drei. Mal. Ich habe drei. Ich habe fünf. Ne, ich habe mehr, ich habe acht. Äh, ansonsten, äh, ich guck mal nochmal schnell hier, hier nicht in meinen... noch Blätter sind aber nicht trocken. Es gibt Anstatt. eine Leiter. Palmendach. Bambushütte, Hütte. Seiteneingang. Alter, was haben wir alles neu hier? Vielleicht wäre ein Dach überm Feuer gar nicht so verkehrt. Und vielleicht ist es auch deshalb ausgegangen. Psst, nee, <lacht> kann nicht sein. Palm! Palme oder Bananen? Nee, Bananen, weil Bananen haben wir mehr. Oh, ja gut, das Bananendach liegt aber auch im Boden. Ja, du, wir müssen davor so ein Gerüst machen, du Held. Äh, sag das doch, rustisch. Das ist Hier, nur mal, warte, das warte, Dach. Warte. Okay. Hütte, Seiteneingang als Wind, Bambus Seiteneingang eigentlich. Eine kleine Wand, eine richtige Wand, ein Rahmen. Ach lol, okay, das heißt, damit baut man sich quasi das Gerücht. Und ja, danach man kann man das mit. Und danach kann man das mit Palmen oder mit Lehm ausfüllen, oder wie? Genau, ja, so sehe ich das auch. Hiya. Feuer okay. kann unerwünschte der Aufmerksamkeit anziehen. Hä? Ja, gut, aber es wäre halt was schon. Hast, was hast, was hast denn du, du gebaut, kleines Feuer? Ja. Steinfalle. God, I use a drink. Ich brauche was zu trinken. Wo hast du dein Leben gehabt? Unten im Fluss. Unten im Fluss, ja. Und war schon hingeworfen? Äh, eigentlich hierhin, aber da ist nichts draus geworden. Man sieht nichts mehr. Ja. <lacht> das ist das Problem. Das ist einfach da. Und das fällt mir gerade mal so in der Aufnahme auf, Juri. Mhm. in OBS ist wirklich einfach eine pechschwarz. Ja, deshalb habe ich ja auch höher gestellt. <lacht> Mittlerweile, weil ich selber auch nichts gesehen habe. Ja, wow. Weil ich sehe noch gut, also vergleichsweise gut. Aber halt, in der Aufnahme ist echt nix. Nee, also ich sehe... jetzt deutlich mehr, ich sehe alles eigentlich hier. Ja, ich sehe alles, aber nicht in der Aufnahme. Ich habe ein Wildschwein... Es ist alles, Das ist ein bisschen zu hell. Alter, wie... Das Wildschwein ist ein bisschen doof, das kommt hier immer wieder zurück. Das Wildschwein ist tot. Ah! Geil! Du hast doch eine Klinge! Du hast doch eine Klinge! Guck mal hierher. Ja, her. ja, ja, auf dem Weg. Hier. stets bemüht. Sammeln. Hast du immer noch Geil. kein Dach gemacht? Ja, ihr habt noch kein Gerücht gemacht, wie du siehst. Ein Lehmmischer? Was ist denn ein Lehmmischer? Wahrscheinlich was, was man brauchen, um Steinziegel, äh, um Lehmziegel zu kriegen. Ähm. Eine dumme Frage, wie krieg ich denn diese Holzscheite da wieder raus? Oh, ich hab Ekel. Weg, weg, weg. Weg! erweitert und lehm? Stand es da? Ja. Habe ich gerade gemacht. Ja, dann, wir haben vier. Mach doch hier mal dein Lehm-Dingsbums. Nee, ich muss schlafen. Oh, wie lange Blätter. Ich muss schlafen. Hallo? Halten und schlafen. So. so. Glut erforderlich. Ja, wie machen wir den Glut von dem Hab ich doch schon. Du brauchst so, so, so ein Feuerbrett und trockene Blätter. Ja, aber warum brennt es nicht? Weil es regnet. Wie mache ich Feuerbrett? Du brauchst so, so, so wenn du so, einen Holzscheitel so ein Holzscheitel auseinander nimmst, kriegst du so ein Brett quasi. Mach mal hier diese Scheißpflanzen hier weg. Stimmt, ich könnte mal irgendwann auch mal eine Axt bauen oder so. Ja. ja. Die Pflanzen hier geben mir sowas von auf den Zeiger. Weil ich bin hungrig, mein Freund. Ich auch. Und vor allem durstig. Mein Klapperfleisch ist verdorben. Das kann ich jetzt wegschmeißen. Geil. Meins geht noch eine Stunde und 17 Minuten. Bei mir ist alles auf. Alles auf Down. Was ist das denn? Pek Pe Pe Was ist Pecari-Fleisch? Also Fleisch von einem Pecari, aber was ist denn Hab ich auch noch nie gehört. Alter. Ich habe ne ich hab Kokos. Kokospalmengrün. So, Moment, ich guck mal, ob ich das Feuer hier wieder ankriege. Beziehungsweise... Nee, ich will ja erst mal was haben, um das... Nee, als allererstes wollte ich Wasser machen. Ah, oh. ja, danke, dass du mich gerade wieder daran erinnerst. Was? Dass mein Charakter durstig ist. Ja. Was ist denn Kokospalmengrün? Ich bring mal Kokospalmengrün hoch. Mach du. Alter. Ja, fuck Alter, Was ist das denn? Oh. Ich glaube die Lehmdusche ist wirklich eine Lehmdusche und nichts zum sauberes Wasser kriegen. Wie kriegt man denn sauberes Wasser? Tja Irgendwie müssen wir ja so, so ein Art Topf bauen, um das sauberes Wasser zu kriegen. Probier mal, probier mal, ich, ich weiß nicht, was ich hier hochbringe. Kokospalmengrün. Keine Ahnung, was das ist. Probier die mal kaputt zu machen. Da ist wahrscheinlich hier. eine Kokosnuss drin. Kann ich aufheben. Na, kaputt machen. Kokosnusswasser sauber. Stimmt, da kriegt man diese.. aber wie macht man zerstören? Nee, nicht zerstören. Ich kann nur aufheben. Du hast Ekel an deinem Bein. Echt? Moment mal. Nee, jetzt lass nicht mich. Mehr. Ey! Lass mich. Aber wie mache ich die kaputt? Wie öffne ich die? Trinken. Ja, wie öffne ich die? Truhe auf... du Held. Ja, klappt ja wunderbar. Jetzt ja. wusste ich doch. Hier, Kokosnuss leer. Und bei dir steht jetzt Wasser drin. In Verwendung. So. Geh mal da weg. Geil. Ne, das wollte ich nicht. Und irgendwie kann man die doch die Schalen öffnen jetzt, glaube ich, oder? Irgendwie ging das doch. Ja! So. Neben. jetzt kann man... Froh. Jetzt kann man die Dinger hier einfach so da droppen und wenn es regnet, bekommen wir Wasser. Oh shit. Mhm. Ich habe jetzt das Kokos Kokosnussfleisch ähm, gegessen. Gegessen. Hungry. Ah nee. ich glaube, wir brauchen Lohle. nur die Schale. Ja, aber lol, ich habe das im Inventar gegessen und jetzt, jetzt ist die ganze Kokosnuss weg. Ah nee, hier Kokos Kokosnussschale leer. Hier. Ja. Und die. Und jetzt, ja, jetzt, mit ne jetzt regnet es natürlich nicht aber jetzt, das musst du mit deiner Kokosnuss auch machen. Ja, ich bin ja... Alter. Ich gehe auf Suche. So, zweimal Fruchtfleisch, einmal essen und noch einmal essen. So. Und jetzt kann ich die hier einfach droppen. Nicht gleich auf... Alter. Das ist so verwirrend, dass man das Inventar nicht mit E öffnet, sondern dass es mit, mit E Tab. nimmt. bin so. Ja, ich bin so gewohnt, das Inventar mit E zu öffnen. Ja, ich weiß. Ich bringe mal ein paar lange Stücke. Ach du. Man verliert so schnell Energie. Was, ne? Okay, ich habe ewig viele trockene Blätter und es regnet gerade nicht, deswegen.. Nehme ich mal gerade die Gelegenheit und habe kein Feuerbrett. Geil. Ging das noch anders? Ich glaube, das Brett brauchte man aber immer. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, diese, diese, diese Dinger da rauszukriegen? Keine Ahnung. Haben wir noch Holzscheitel? Oder wer heißt das genau? Diese Fetten. Ja. Es gibt drei unterschiedliche Bretter. Ja, ja, ich meine die fetten. Oder habe nee, ich die, die alle fetten, verbraucht? Wenn, wenn hier keine mehr drin sind. Dann habe ich die alle verbraucht. Geil. Wir hatten nur vier, aber ich kann. Wir können ja ein paar Bäume kaputt machen. Ja, müssen wir glauben. Und ich habe äh, hab immer noch keine Axt. Könnte ich mal machen. Moment. Ja. Äh, hier, Ding, Axt. Wie war das nochmal? Zwei Stöcke, glaub, zwei kleine Stücke, oder? Ne, einen großen, ein Seil und zwei Steine. Axt. So. Das ist gar nichts. Ich glaube, so einen großen Baum kann ich gar nicht fällen. Das kann natürlich sein. Okay, sechs Bananenblätter kannst du mitnehmen. Okay. Es ist gerade 2.02 zwei Uhr zwei Geil. im Spiel. habe jetzt volle Energie. Oh krass. Und ich habe alles weggetrunken. Getrunken. Wie wie kann ich den Parasiten befallen? Ja, ähm. Ich möchte die nur schalend nicht aufheben. Ich möchte die droben. so Hast du noch ein paar Nüsse irgendwo? Weil wir brauchen mehr. Nee, warte mal. Parasiten. Ähm, hier bekannte Behandlungsmethode: Die Einnahme von Pflanzen mit natürlichen Fuck off. Mhm. Wieder pflanzen mit irgendwas speziell Gedöns da. Ich gehe mal ein bisschen auf Suche, du kannst ja da oben ein bisschen bauen. Ja, ich äh. Fell mal in einen Baum und guck, dass ich hier Feuer krieg. Jo. The fuck, was ist los? Wir du müssen auch irgendwie. Irgendwie muss der Speer doch gehen. Ging das nicht mit dem langen, mit dem langen Stock? Ich weiß es nicht. Wir haben ja auch kein Tutorial gemacht, wo man das sehen könnte. <lacht> Psst, wollten wir doch nicht. Ja. Wolltest du dich, sagen wir so. Ja. Und ich muss ich muss mal schlafen gehen. Ja, ja, ja. Äh. Ja, ja. Wo Energie sammeln, benutzt, benutzt ein Bett oder drücke C, lol. Hier ist ein, Was, ein Bananen. Kann? Ah, ja. <lacht> Lol, hier ist ein Bananen. Also, an dem Bananenbaum wachsen Bananen. Oh, geil, die können wir auch essen. Lol, wo, wo hab ich die? Banane! Zerfällt in zwei Tagen. Meine Bananen geil. kannst du nach einem Tag schon nicht mehr essen. Oh mein Gott, geben, oh mein Gott, ge geben Bananen viel. Ja? 25 Hydra Hydrate. Ne, Kohlenhydrate. Oh mein Gott. Wir müssen Ausschau halten. Nach. Bananen. Ja, schön. So, Holzscheit äh, Einen sammeln, um so ein Brett zu kriegen. Genau, Feuerbrett. Warum kann ich das mitnehmen? Habe ich eins? Ich hatte eins. Okay. Wusste ich. Papageienkörper. Okay. Aber wo? Hier liegt einfach ein papagei tot rum. Muss man echt so Platz machen im Rucksack? Wieso? Nee, oder? Moment mal. Kein, Blatt, kein Platz mehr im Rucksack. Aber warum? Wo willst du das hin? Man kann den Papageienkörper äh, leg ich mal hier hin. Pff, so. Papagei? Ja. Yeah. Hast du schon einen Papagei ja, dann... Äh. Kein Platz. Yes. Juri, hm? kannst du dich aufheben? Was? In, in Verwendung. Ah, an. Kein Platz mehr im Rucksack. War auch nicht? Hä, was habe ich denn im Rucksack? Was? Weil das Ding brauchen wir, um Feuer zu machen. Aber ich kann es auch nicht aufheben. Ja. Kein Platz im Rucksack. Moment, ich gehe mal kurz zu einem ja. Hall. Hm? Brauchen wir das oder muss ich das nehmen? Wir brauchen das. Ah, äh, stimmt, du kannst auch glaub, direkt mit herstellen, oder? Nee. Moment mal, ich muss mich mal untersuchen. Ich habe irgendwo einen Wurm. Oh, und eine Wunde hier. Äh. Okay. Ich nix. da nix ich kann jetzt nehmen ich hab's, auch ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's es braucht ein komplett ein komplett längliches oder das ich Feuer stößt Blüten. der Wurm ich stößt der Wurm und wie werde ich den los Tja, oder oh, ist ein Wildschwein schon wieder äh, Wurm wirst du ja. los mit mm, Wurm Was haben du? Wir. Nee, hier, vergiftet ist, nee, nicht vergiftete Wunde. Ekel, Fieber, Parasiten, Dreck. Wir haben noch keinen Wurm. Weil ich krieg hier die ganze Zeit Wurm, geistige Gesundheit und so, aber... Kannst du mir den? Kannst du mir den irgendwie aus dem Arm operieren, oder... Ich habe keine Klinge. Eine Klinge kann ich dir besorgen. Wenn das das Problem ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass du eine Klinge brauchst, um mir... Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment. Oh, schade. Was? Da war gerade ein Wildschwein dahinter dir. Oh. Was ist eigentlich mit dem Wild mit dem Wildschweinfleisch passiert, das ich gesammelt habe? Hast du Nee, das hast du. Oh. Moment, ich muss mal schlafen. Du hast doch das Wildschweinfleisch. Ja. Ja. Aber wir haben auch kein Feuer. Ja, dann mach's doch endlich mal. Oh, halt nicht schlagen. Ja, du hast den Du hast das Brett. Ja, wie mache ich das jetzt? Das muss noch kombinieren mit einem Stock. Was? Mit einem kleinen Stock. Mit einem kleinen. Und wenn dann? ich mich recht erinnere. Und dann? Handbohrer. Ja. Herstellen. Und jetzt? Handbohrer. Jetzt kommst du hier zum Feuer. Ja. Oder droppst es einfach. Dann nehme ich das. So, dann gehst du hier hin. Siehst du den Papagei? <lacht> ja, ja. Nimmst ja? den Handbürger, okay. benutzt den hier. Ach Gott, jetzt zaugst du dich erstmal hin. Ja. Dann brauchst du ein paar trockene Blätter. Brauchst du Wieder noch? hier rein. Ja, ich hab. Come on. Come on. So. Und du schmeißt es hier ins Feuer rein. So. Oh. Uh. Jetzt machen wir das Fleisch, bitte. Lol mit dem Papagei passiert? habt den auch gesammelt. Geil. Oh, das braucht aber lang. Hast du alles getrunken hier? Ne, nur drei. Ich sehe es. Geh, noch, geh mal noch ein paar mehr Kokosnüsse holen, weil wir brauchen mehr Schalen. Ja, ich bin auf der Suche. Moment. Stets bemüht. Also es dauert ja ewig. Du kannst währenddessen mal hier hinten, ich habe einen langen Stock dabei. Kannst mal die ganzen ja, Blätter, und? die ganzen Blätter jetzt hier hin machen. Ja, ich hab die ja schon dahin gebracht. Ja, ja aber hier ist der Ständer. Lol, man kann 30 auf. God, I'm so hungry. Ja, ich weiß, dass ich hungrig bin. Ah ja, das dauert ja ewig. Ja, 30 Blätter ja, kann man da. Jetzt habe ich einen Stein aufgenommen. Ja stimmt, in den Stein lag noch ein Blatt. Okay, das Fleisch ist halb. Alter. Ich frage mich, ob die Pflanzen irgendwann nachwachsen? Ja, jetzt bist du durstig, du Sack. Will ich Parasiten oder nicht? Eigentlich eher nicht so, ne? Na, no, eigentlich nicht so, ne? Das ist eine Schlange. Geil. Gleich Die hier... ist immer da. Die ist immer da. <lacht> Nein, ich will aber eigentlich nicht sterben. Fuck off. Hier ums Eck, ne? Ja, genau. Da sitzt sie immer. Oh, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ups. <lacht> was hast denn du jetzt wieder gefressen? Irgendeine unbekannte Blume. Nicht alles fressen, was am Boden liegt. Ja, aber das hat 15, hat 15 kohlenhydrate gegeben. ja Und eine Lebensmittelvergiftung. Also, ich weiß ja nicht, was ich geiler finden soll. Dieser Kackwurm da, wie ich. Wie werde ich diesen Wurm los? Du musst dich untersuchen. Achso, den Wurm. Achso, nicht Ekel. Kratzer, Schramme, Wundinfektion. Ekel, Fieber, Parasiten, Wurm. Läu, äh, Wurm, Wurm mit einer Knochen- oder Fischnadel entfernen. Schmerzhaft um die geistige. Schmerzhaft und um die geistige Gesundheit leidet brauche eine Knochen oder Fischnadel wie mache ich denn eine Knochennadel oh. ja diese Frage die stellen wir uns in der nächsten Folge das war's hier mit der dritten Folge oh Nico macht doch irgendwas ich habe eine Knochennadel ja, das machen wir das nicht gemacht. in der das machen wir nicht in der nächsten Folge das ist die Zauberei. die das Zauberei heißt so oh. Gut, aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, immer gern reinliken. <lacht> Und Abo da, lassen vergessen. Genau, das ist ganz wichtig. Oh Gott, dein Kopf ist holt. Und dann ja. sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.